<lacht> Muss ich das hinterfragen? Nee Von welches Display, Leute, ich, ich rede natürlich unserem einzigen Display und das ist dieses hier Natürlich das ist du ja irgend <lacht> <Ken> mhm. <lacht> Samus du Frau Mann Wait, what? Ja, wusstest du das noch nicht? Nintendo hat offiziell bekannt gegeben. <lacht> okay, <lass mir> das. <lacht> okay, das ist Daily Nintendo Facts. <lacht> Mit Daniel. Die Items hier hast du überall alle geholt im Schiff, oder? Hier unten. Ja. Oder hast du... Das ist Was? Hast du die Items hier alle im Schiff unter mir gefunden, oder? Ja, eingeschoben. Aber kannst du zu sicher nachgucken, wenn du willst. Ja, nee, ich gehe davon aus, dass du wüsstest, wenn du was gesammelt hast und wenn nicht. Meinst du? Ich bin in Kurzzeit ge... <lacht> Trotzdem. Hat Auch du darfst deinen Kopf benutzen. Ich möchte aber nicht. Auch das du... Das ist illegal. Auch du musst deinen Kopf benutzen. Ey, ich, ich raff's nicht. Sie bleibt nach irgendwelchen dämlichen Plattformen hängen. Ja, warum Ich hab nicht? das auf das Switch... Hab ich das beim zweiten Versuch gekriegt? Das war das Gebiet, wo ich dann aufgehört habe zu spielen. Ja. So ist das. Und zwar nur wegen diesem Gebiet. Ich hasse Media. Also ich hasse es wirklich. Nur wegen dem... Das ist schade. Tun interessant. <lacht> Sand. Ich habe einen Energie-Tank. Ich hätte gerne einen Chance manchmal ist halt gar nicht. Das ist wie unser Schulsystem. Uf. Wie du hast einen Energy tank. Ja. Oha. Immer im Zu ey. Noch ein Versuch mache ich. Ja. Lol. Mein Wecker <lacht> Ja geil Nimmst du eigentlich deine Stimme auf? Tut mir leid <lacht> <lacht> Nicht schlimm Nimmst du eigentlich deine Stimme auf? Ja Gut, weil äh, teilweise verstehe ich dich manchmal gar nicht Oh mein Gott ich hab ich Weiß gar nicht wie ich mich erschreck habe ich den äh, halt so eingestellt, weil ich muss um die Zeit raus. Was? Und äh, für den Fall, dass ich einschlafe, weil ich war müde und ich lag im Bett. <lacht> <lacht> und ich habe vergessen. Immer noch. Oh Mann. Oh Gott. Ey. ey. Ja, ich habe es geschafft jetzt. Geil, wir haben Mister Mr. Und zwar den nervigen. Geil. Wie man aber den. Ah, also wie man an den der rechts ist kommt weiß ich noch nicht aber ah, da sieht ja auf steht sie ja auf der karte ja man sieht es relativ guck mal ich komme von der anderen seite das ist gut weil dann ist das gebiet auch schneller abgefrühstückt das heißt je eher wir hier wechseln desto glücklicher bin ich auch ja deshalb in da leben insgesamt Deshalb gehe ich nur kurz rein und gehe dann wieder zu Crate. Äh. Ridley. Ach so. Ja, ich muss dich irgendwie ärgern. Würde ja die großen Fische. Ich sehe Fische. Fische. Das ist eine fucking Krähe oder Drache oder was auch immer. Crate? Ich weiß nicht, was er ist. Er ist Virgin. <lacht> das aber. Ja. Das thematisieren wir nicht weiter. Nein. Oh, ein Energy Tank. Den hole ich mir. Hä? Hm. Hey, wo geht's denn weiter? Ach da. Nein. Samus, du blöde Kuh. <lacht> weißt du, bei Samus denke ich mir manchmal, du redest mit der Wand. Ja. Boah, ich... ich das ich, ich hasse den <lacht> Viel Spaß Ich brauche den Energy Tank, ich will ihn, aber Oh mein Gott, ich hab's den gekriegt, yes Jetzt gibt's den Energy Tank Oh warte, hol den Energy Tank, dann kann ich speichern Okay, das ist sehr gut Ich habe nice. ihn. Ja, guter Fortschritt. Jetzt gehe ich wieder nach Hause. Tschüss. Ja, tschüss. Wir sind aber ich weiß nicht, ob man das bekämpfen muss. Ich glaube nicht. Ich so eine Schildkröte. <lacht> arme Schildkröte. Okay. Der arme Space Pirate, den ich eigentlich nicht killen kann, ohne Plan, Ich mir aber natürlich gleich genehmigen werde. Du weiß nicht Weil mal, der wo der. Weißt du auch, wo der Plasma-Beam ist? Irgendwo rechts oder links Kannst du ganz rechts gehen und den nervigen Springball holen? Oh ja, oh Gott, der Du, du, bist, du bist nämlich, glaube ich, äh, näher am Springball dran Wobei, ich glaube, ich brauche erst den Space Jump, um den Plasma-Beam zu bekommen Ich bin mir da gar nicht so sicher Aber wo ist der Space Jump? <lacht> ich glaube beim Boss Ich guck mal, ob ich nicht doch zum Space, äh, zum Dings komme. Ja, ich erkunde ein bisschen die Gegend, weil ich weiß es auch nicht mehr alles echt. Äh. Aber es ist nur eine Ausrede. Ich will der ja nur andere vielleicht sagen. Aber es ist auch eine Ausrede. Na, nein, Leute. Eine schlechte. Ich kriege immer an der Stelle, ich weiß so, da wo ich die Wandsprünge brauche, kriege ich sie nicht hin. <lacht> Och man, ist der okay. Gegner tot? Ich wollte irgendeinen Reim draus machen. Ist der Gegner tot? Wie sowas. Ist der Finger oben, oh, wird man nicht loben. Oh Leute, da geht's. Alter. Ich hole mir jetzt einen Missile-Container. <lacht> Wunderbar Und es ist sogar ein super -Mister Container okay von daher hat sich das gelobt. Ich mag die ja. Karte Ich weiß ja, sagt nicht wo... Ich weiß nicht ob du weißt wo der Container ist ja äh, wo der Springball ist Weiß ich nicht Ah wobei doch, der war doch in so... Äh, da musste man irgend so... Der, einen, so einen Block weg machen Der ist ganz... Ich der ist ganz äh, hinten rechts Unten rechts Ja Oh, so ein langer Gang. Will. Ja, da, da muss ja auch der Gegner irgendwas rollen. Oh, ich habe gerade, ich habe gerade vier Walljumps am Stück gemacht und bin dann runtergefallen, ganz knapp. <lacht> oh, pff, Spaß. Also, Aber ich zu, hab, also ganz ganz unten rechts oder so mittel? Ganz unten rechts. Äh, ganz unten rechts im Gebiet. Ich glaube, ich habe gerade, ich glaube, ich habe gerade Sequence Breaking betrieben was hast du? Sequence Breaking Okay Cool Herzlichen ja. Glückwunsch Oder? Komm. Da ist oh. ein Schulabschluss mir? Oh Und nein, warte, man kommt da gar nicht hin in den Raum, sehe ich gerade Also man muss erst den Boss besiegen Übrigens äh, wegen dem Wecker, du hast ja gehört ist halt so ein game wecker der spielt Mario Land Musik ab Aber jedes Mal, wenn ich sie, unabhängig, ob es der Wecker ist oder nicht Ich schreck immer auf, seit ich das habe Ich meine, ich höre den fast jeden Tag Und wenn ich dann zum Beispiel Mario Land spiele, dann schrecke ich immer Ich kann dagegen nichts machen, ich schrecke dann immer so Okay, warte, was? ja, wenn du einen hast Weißt du was, ich hole den Springball. ich bin jetzt eh da Ich kümmere mich dann auch um den Treibsand dann Oh, das ist aber... <lacht> du wirst es tassen. Ja, ich weiß. Wird sich das wirklich antun? Ich muss sowieso auch dorthin, also von daher. Beziehungsweise, ich erkunde die Gegend dann eher im oberen Bereich. Ja, da musst du auch hin für den Boss. Stimmt. Ähm. Der Boss war ja so eine Schlange irgendwie. Ja. Ähm. <lacht> Das sind so irgendwelche Bazillen. <lacht> äh, okay, warte. Was kann man vielleicht schaffen mit Gegnern? Hm. Oder, warte. Kann man hier hoch oder muss man den blöden Weg muss den blöden weg gehen. wäre auch zu schön. Gute Springball. War das Spring war, war wie heißt es eigentlich noch mal? Springball. Nein, nein, nein. So ähnlich wie die Screw Attack. Und oder beziehungsweise ohne Attack. Was meinst du? Dieses Screw Attack Fake Scheiße. Ja, ist die irgendwie, das war war's. Space Jump. Space Jump, ja. Okay. Screw Attack ist cooler. Wobei komme ich. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich an den Spring -Ball rankomme. Ohne den Space Jump. Ja. du? Ja. Versuche ich ihn mal zu beschaffen. Ich kann mir vorstellen, dass er in diesem einen Raum da ist. Ich kann mir vorstellen, dass du ihn vom Endboss kriegst. <lacht> das ist plausibel. Okay. Oder nach ja. oben? Meinst du da oben? Nein, da kommst du erst später hin. Bzw. da komm, kommen wir glaube ich jetzt schon hin, aber da ist halt nur normale Items. Geh einfach, äh, rechts ist der Boss. Ich kann mich dennoch um den Treibs dann schon mal kümmern. Teilweise. Nein, oh, ich hasse die Stelle. Aber also da mach ich so, ist mir egal. Ah, komm schon, raus aus dem Sand. Mach ich das einfach so? weiß nicht, ob ich da hochgehe, Das ist äh, falsch wahrscheinlich. Ne, Aber nach, ich, ich, ich, nach ich, rechts. Weil da ist auch ein halt. Moment, ich, ich will nur kurz... Und dann gehe ich... Äh, ich gehe nach rechts, weißt du was? Ich habe keinen Bock da. <lacht> Gott, so viele Gegner. Wir sollten, wir sollten ja auf die Leben achten. Fällt mir gerade. Ach was. Was? Okay. Hä? Ich hab doch die Bombe angesetzt. <lacht> Ach, warum hast du nicht reagiert? Gut. Sie ist verwirrt. Ja, hier ist ein Speicherraum. Ich komme mir so nutzlos vor, wenn ich speicher. Das stimmt. Oha. das sagen müssen. Aber Nein, Dani, du bist nicht 14. <lacht> Soll ich, warum soll ich dich anlügen? Oh. <lacht> oh, oh, oh, diese Art. Er, er, er Moment. Hier lang. Äh. Oh, ich habe Angst wegen dem Leben. Ah, hier ist eine Heilstation, also Gegner. Weiß. Nice. Fuck. Bring mich nach oben, du seltsames Vieh. Warum komme ich hier nicht aus dem Sand? Moment. Deswegen hasse ich Sand, weißt du, das ist so eine kleine. Wofür liest du Leben? <lacht> ich habe das Gefühl, ich mache keinen Fortschritt. <lacht> ich mache Dinge. Okay, mach weiter. Hier ist ein guter Spot. Alter, der geht doch schnell. Nimm den Grapple Beam. Du hast recht. Es ist das eine Abkürzung. Oh, lol. Oh, lol. Okay, das ist eine Abkürzung nach. Winster. Wie komme ich da hoch? Moment. Ah, oh, ich habe irgendwas. Ah, oh, Gott, stimmt ja. Stimmt ja, aber gut, dass ich jetzt zum Aufhang gekommen bin. Man muss ja irgendwie runter und dann. ...ein Boost? Das war, das war ja ein kompliziertes Spiel. Ähm. Während ich hier rumtröde, hast du wahrscheinlich schon das ganze Gebiet erkundet. <lacht> Würde ich gerne sagen. Hab ich aber nicht. Genau. No. Ähm. Was? Oh Mann. Hä? Irgendwie checke ich hier irgendwas nicht. Warum geht das nicht? Was mache ich falsch? <lacht> Irgendwie... Diese seltsamen Gegner, um den... grapple beam zu benutzen Hä? dieses eine drecksvieh hat mich in den treibsand geschubst uh okay dann kannst du die rechte seite ja machen ich glaube ja. die ich glaube die geht ohne sogar ohne springball also zumindest mit, mit normalen skills äh, der der ähm, der missercontainer geht aber das item was noch da ist ich glaube oder so. Das geht nicht. Okay. Da brauchen wir auch den den, äh, den Springball. Aber ich kann es ja mal versuchen. Aber ich glaube ehrlich. Nee, Springball das kriegst du nicht. Ach so. Ach so, Moment. Nein, brauche ich nicht. Ich brauche Space Jump. <lacht> ja. Ähm, okay, ich, ich gehe zum Boss. Ich, Nein, brauche ich nicht. So. Soll ich zum Boss gehen? Ja. Bitte. Wenn ich wüsste wo der ist. Auch oh, den doch. Ah nee. Okay. Ja gut. Die, die Items rechts konnte ich alle holen. Ähm. Wie komme ich schon von hier aus ja, aber da? die Links wird nicht möglich. Nein. Geh. Ge oh. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt Links lang. Aber ich komme da nicht zum Boss. Das weiß ich. Nö, dass die. Sch hm. Kön könnt ihr mich nicht alle einfach in Ruhe lassen?